Also es geht hier immer um Wertschätzung, um Respekt, um Achtung zueinander. Und das ist unsere große Aufgabe. Denn wenn das äh, bei vielen Menschen oder mehr Menschen verloren geht, ähm, dann kann man wahrscheinlich auch nicht mehr mit äh, reiner staatlichen Ordnung alleine das äh, Gesellschaftsleben weiterentwickeln. Wir brauchen diesen Respekt und darum bemühen wir uns, dass wir die Ängste der Menschen ernst nehmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite uns nicht beteiligen an einer Hetze, die nicht mehr getragen ist vom menschlichen Verständnis, sondern nur von außen. Ausgrenzung und Eigennutz, sondern wir müssen hier hinführen auf, auf das Prinzip Freiheit und Sicherheit gleichzeitig zu ermöglichen. Ich glaube, so ein christlich-sozialer Grundsatz ist ja ganz, ganz wichtig.